Hallo ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Hallo. Es ist Zeit für Zack Kartoffelschnack. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute mit einer Folge von... Hoch, äh, Hochspannungsartiges... Ah, ah. Vorlesung. Natürlich. Ja, hier werden wir euch Geschichten, Erzählungen, Gedichte, Sagen und Legenden und ähnliches vortragen und vorlesen. Mhm. Heute mit einem Text von Eisenkessel, gelesen von Anna Elisabeth K. Hallo. Oh. Ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Aber vorweg möchten wir natürlich noch etwas loswerden. Ja. Ja. ja. Ich bin der Torben und bei mir hier im Studio sitzt die Isa. Hi. Und ja, Isa, was sagst du denn zu Hunden und Weihnachten? Was sag ich zu Hunden und Weihnachten? Ich als Katzenmensch. Ja, ist ein Also sind okay. Also würdest du sie ja auch heiraten? Hunde? Nein, niemals. Gut, gut, gut. gut, gut also gut. sie ist kein echter Katzenmensch. Sie hat keine ähm, Schnurhaare unter der Nase. Ich habe sie abrasiert. Oh, ach so. Oh, gut zu wissen. Ähm, du nicht das schon. Nein, so nah möchte ich ihm auch wieder nicht kommen. Wir halten Abstand von einem Meter. Ja, siehst schon. <lacht> ja, äh, Spaß im Sein. Ähm, ja, tatsächlich äh, habe ich einen Hund hm. und äh, erstaunlicherweise trägt der gerne zu Weihnachten, beziehungsweise überhaupt ziemlich gerne, so ein äh, rotes Umhängetüchlein, mein. auf dem Hohoho -ho -ho steht und uns eine Glocke dran. Und ich da bin. läuft er immer ganz stolz durch die Gegend damit, wenn er es umhat. No, oh, ist das lieb. Und das haben wir immer zu Weihnachten mit ihm gemacht und ihn damit rumlaufen lassen. Mhm. Und äh, ja, das äh, fand er immer ganz toll. Ja, mit Hühnchen kann man es was leichter machen als mit Katzen, das ne? stimmt. Sehr nett. Ja, und nun würde ich sagen, ähm, kriegt ihr eure nette Lesung. Ja, stimmt. Ja, viel Spaß damit. Also noch nicht auflegen, zuhören. Ganz genau. Alles gut, bis dann. Uff. Die Geschichte von Doberklaus Space Dogs – Eine Weihnachtslegende Und es begab sich vor langer, langer Zeit in Gattendorf, im tiefsten österreichischen Burgenland, in der Hütte von Bauer Kleinholz, Wühlern vorhanden, in seinem kleinen Kaminzimmer, wo eine Hundemutter mit ihren fünf Welpen... »Mama, Mama, erzähl uns eine Geschichte!« »Was für eine Geschichte wollt ihr denn hören?« ich kenne doch so viele. Mama, eine schöne Geschichte. So, so, also eine schöne Geschichte. Ja, eine schöne Geschichte mit Hunden und Katzen und ganz viel Essen. Also gut, meine Kinder. Ihr wolltet also eine schöne Geschichte mit Hunden, Katzen und viel Essen. Das sind ja drei Wünsche auf einmal. Aber ich denke... Das sollte machbar sein. Kurz überlegte die Hundemutter. Hm, »Mama, fängst du mal langsam an?« fragte Hund 1, während Hund 2 genüsslich gähnte. »Nur Geduld, meine Kleinen. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste und muss erst meine Gedanken sammeln.« »Gut, Mama, wie du sagst.« »Mama«, meinte Hund 3, und Hund 4, rollte sich schon mal gemütlich zusammen, während Hund 5, Spitzname Rudolf, einfach nur eine rote Nase hatte, denn er war seit Tagen erkältet. Treu schaute er zu seiner Mama empor und nieste dabei Hund 2 an, welcher darüber nicht sehr glücklich zu sein schien. »So, Kinder, wisst ihr denn, was wir gerade für eine Jahreszeit haben?« fragte die Mutter. Hund 1 wusste, dass es eine weiße ist. Hund 2 war sich sicher, dass es eine gute ist. Hund 3 dachte, dass es wohl eine kalte sein muss. Hund 4 schnarchte bereits. Und Rudolf entgegnete, dass es auf jeden Fall eine besondere ist. Denn sonst hätte die Mutter ja nicht gefragt.« ja, ihr habt alle recht, es ist die Weihnachtszeit der Menschen und wir Hunde haben diese für uns übernommen. So werde ich euch also heute Nacht eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Toll, Mama, riefen vier Hundewelpen gleichzeitig und ein fünfter schnarchte zustimmend. So begann die Hundemutter zu erzählen. Am Nordpol des Pluto gibt es ein geheimes Dorf, Dorf. Hm. Leider kenne ich den Namen nicht, es ist ja geheim. In diesem Leben viele kleine Chihuahua. Sie alle tragen rote Zipfelmützen und werden Chiwa-Wichtel genannt. Diese sind die Gehilfen von Doberklaus. Diese sind die Gehilfen von Doberklaus, dem Weihnachtshund. Immer zu dieser Zeit macht er sich mit seinen Gehilfen daran, Geschenke für jeden einzelnen Space-Doc zu sammeln, zu bauen und zu backen. Das ist wirklich sehr viel Arbeit und so kommen die fleißigen Shiva-Wichtel sowie auch Doberklaus in dieser Zeit kaum zum Schlafen. Sie müssen ja den ganzen Pluto, die Raumstationen und die Space-Docs auf der Erde beliefern. Das alles in einer einzigen Umdrehung des Pluto. Ja, meine Kleinen, das muss alles ganz genau berechnet und geplant werden. Ihr meint, das ist nicht möglich, weil ein Schiff vom Pluto zur Erde schon alleine mehrere Tage benötigt? Natürlich habt ihr recht, aber Doberklaus reist nicht mit einem Raumschiff. Er reist mit einem Windhundschlitten. Und diese Windhunde sind viel schneller als Raumschiffe. Hätten doch die Menschen nur das volle Potenzial unserer Mithunde entdeckt, sie könnten viel weiter sein. Traurig schüttelt die Hundemutter den Kopf. Oh, ich schweife ab. Also, auch in diesem Jahr hat Doba Klaus mit seinen Jiva-Schwichteln die Geschenke für alle Space Dogs zusammengebaut und gesammelt und in seinen Windhundschlitten verladen. Nachdem das interaktive galaktische Navigationsgerät, welches am Schlitten angebaut ist, mit der entsprechenden Route zu allen Space Docks programmiert wurde, begann wie jedes Jahr die Reise der Geschenke zu ihren Empfängern. Es waren schöne Geschenke, Hundekuchen und Snacks, Spielzeuge aller Art und wunderbar weiche Decken. Zuerst wurden alle Space Dogs auf dem Pluto mit Geschenken versorgt. Da ist Doberklaus sehr gründlich. Dann ging es weiter zum Knochen, unserer Raumschiffwerft im Orbit. Danach weiter zu den anderen Raumstationen und letztendlich natürlich auch zur Erde. Ich weiß, meine Kleinen. Ihr wart noch nicht auf den Stationen auf dem Pluto, aber mit etwas Glück kommt das noch. Denn wenn ihr fleißig lernt und studiert, dann werdet ihr bestimmt für eine der zahlreichen Missionen auserwählt werden, genau wie euer Vater. Damit schienen die Welpen erst einmal zufrieden zu sein. Doch kam Doberklaus dieses Jahr in einen interstellaren, Ionensturm, welcher das interaktive galaktische Navigationsgerät so sehr verwirrte, dass er nicht etwa auf der Erde ankam, oh nein, er kam nach Lasagne Prime, dem Heimatplaneten der Space Cats. Zum Glück für Doberklaus war es bereits Nacht, als er eintraf, und die meisten Katzen schliefen schon. Da der Schlitten ja übers spezielle Technologie verfügt, wurde er selbstverständlich nicht von den zweifellos zahlreichen Sensoren der Spacecats entdeckt. Sie hüten die Geheimnisse um ihre Lasagne-Rezepte sehr, müsst ihr wissen. Aber wie schon so oft war Doberklaus wegen der vielen Tage voller Arbeit und ohne Schlaf auf seiner Reise eingeschlafen und hatte selbst den Ionensturm verpennt. Daher tat er es, wie er es immer tat, und warf die Geschenke in die Schornsteine der Häuser. Ihr müsst wissen, dass Lasagne-Prime der Erde sehr ähnlich ist, so dass Doberklaus gar keinen Unterschied erkennen konnte, selbst dann nicht, wenn er aufgepasst hätte. Ja, keinen Unterschied, bis natürlich auf den großen Garfield-Tempel, aber den ignorierte er einfach. Tarnung ist für uns nun mal alles. Nicht auszudenken, wenn die Menschen unser Geheimnis erfahren würden, dann wäre es auf jeden Fall nicht mehr geheim. Dann macht er sich auf den Heimweg zum Nordpol des Pluto. Ja, sicher war ihm der Weg nicht bekannt, aber da er wieder eingeschlafen war, störte ihn das nicht. Außerdem hat er sich schon immer auf sein interaktives galaktisches Navigationsgerät verlassen. Warum sollte der Schlitten denn nicht schneller sein als unsere Raumschiffe? Wie ich schon sagte, meine Kinder, der Schlitten verfügt über spezielle Technologien. Also würde es wohl möglich sein. Unsere Space Dogs auf der Erde waren natürlich sehr betrübt, dass Dover Klaus sie nicht aufgesucht hatte. Sie dachten, dass sie vielleicht böse gewesen wären oder etwas falsch gemacht hätten. Viele begaben sich in Meditation oder begannen Gedichte mit all ihren Vergehen zu verfassen und sie an Doberklaus zu schicken. Es wurden so viele Daten von der Erde gesendet, dass die Menschen beinahe unser Geheimnis gelüftet hätten. Das Ausmaß dessen wäre gar nicht auszudenken gewesen. Aber ich schweife schon wieder ab. Als auch endlich Dober Klaus davon erfuhr, waren schon sieben Tage vergangen. Natürlich begann er sofort über den Fehler zu philosophieren, doch waren es seine Shiva-Wichtel, welche die Verbindung mit dem Ionensturm und dem falschen Kurs erkannten. Also wurden sofort all unsere Langstreckensensoren auf den Heimatplaneten der Spacecats gerichtet. Was denkt ihr, wie erstaunt wir waren, als wir erfuhren, dass die Space Cats den Planeten Lasagne Prime unter Quarantäne gestellt hatten. Irgendein Scherzkeks hatte wohl Hundefutter und diverse Hundespielzeuge und mit Flöhen verseuchte Decken in jedem Haushalt deponiert, so sodass bei ihnen alles zum Erliegen kam. Die Lasagne-Produktion war um Wochen zurückgeworfen worden. Unser ganzes Volk lachte und war drei Tage lang heiter. Daher feiern wir jedes Jahr vom 24. Dezember bis zum 1. Januar Doberklaus und die Weihnachtsflöhe. So, meine lieben Kinder, das war eine der Weihnachtslegenden von uns Space Dogs. Ob sie wahr ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich hoffe aber, dass, wie auch immer eure Meinung ist, sie euch gefallen hat. Und nun schlaft, es ist schon spät. Und so schliefen Hund eins bis vier, Rudolf, der erkältete Welpe mit der roten Nase und die Hundemutter friedlich in einem kleinen Kaminzimmer bei Bauer Kleinholz in Gattendorf im tiefsten österreichischen Burgenland mit WLAN und bekamen nicht mit wie fünf Hundedecken. Und ein großer Kauknochen den Weg durch den Kamin zu ihnen fanden. Ja, das ist es dann gewesen mit Space Dogs, die Legende von Dober Klaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Geschichte war schon sehr lustig. Also, ich mochte das wirklich, dieses, ja, wie die Kätzchen am Rad drehen, so wie wir es von Kätzchen kennen, wenn sie mit Hunden zusammentreffen. Ist schon sehr witzig. Wie ist das mit euren Haustieren? Also mein Hund liegt gerade in der Ecke und äh, schnarcht vor sich hin. Oh. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir schicken euch unsere Grüße und schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns gerne fünf Sterne bei Apple, Spotify und Co hinterlassen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Mhm. Auch hilft es uns natürlich im Ranking zu steigen, sodass noch andere Leute unsere wundersamen Geschichten hören können. Ganz genau. Unsere Mistakes kriegen und äh, Mistakes! Ja, vielleicht lernen dann die Leute auch irgendwann einmal, was, eine, was eine VHS ist. Ja, ja, ja. Einen Daumen hoch bei YouTube, Facebook und Instagram, wären auch schön. Machen wir bei Instagram überhaupt einen Daumen hoch? Ich glaube, das heißt Followen oder so. Ich weiß nicht, ich habe bei mir einen Daumen hoch gesehen immer, es ist, ist ja auch egal. Ja, ist egal, wäre schön, wenn ihr uns... Ist doch positiv reagiert oder so, ne? Ja, genau. Würde positiv machen, Alter. Positiv. Ja. Genau. Ja, und äh, über eine konstruktive äh, Rezension würden wir uns auch sehr freuen. Rezeption? Rezension. Ah, ich dachte Rezeption. Nein, ähm, wir wollen nicht im Hotel einchecken. Okay. Ich glaube, da hätte meine Freundin was gegen. Ja, ich auch. Auf jeden Fall würde es uns sehr freuen, wenn ihr so etwas für uns schreiben würdet, konstruktiv. Die würden wir auch dann gerne vorlesen. Ja, und bei Twitter sind wir übrigens auch zu finden. Wirklich, ist wahr. Auch wenn Twitter gerade auf einem absteigenden Ast ist im Moment. Das stimmt. Aber im Grunde genommen ist es egal. Wenn es irgendwann weg ist, dann ist es halt weg. Und wir haben genau. weniger zu tun. Wir, wir, wir haben weniger zu tun und wir waren auch noch dabei am Schluss. Ne? Wir ja. haben wenigstens mal Twitter gesehen, wie es aussieht. Ah, ganz genau. Richtig. Ja. In diesem Sinne, möge die, möge die Kartoffel wachsen. Und tschüss. Bye, bye.